Also ich bin äh, 29, mein Name ist Martina Rappel und ich wohne in Baden seit ein paar Wochen. Mein Name ist Philipp Huslinger, Alter also 20, Wohnort Dietike. Ich komme aus Rüttichhof, heiße Annika und bin 12 Jahre alt. Mark, 27. Extrem viel. Ähm, eigentlich Lebensgrundlage. Direkte Demokratie. Mitbestimmung ist einfach, dass man halt selbst noch eine Stimme hat, dass man das Recht hat, auch mitzubestimmen und halt auch etwas dazu zu leisten. Also ich finde das eigentlich auch wichtig, auch wenn man noch klein ist oder noch jünger ist. Ja, man ist Das Recht, sich können und das Recht, zu werden, würde ich mal sagen. Ich denke, in einer Gesellschaft hat ein komisches Bild von Kindern, dass man sie recht arg beschützt, wenn man ihnen nichts zutraut. Und ich finde, Kinder, was sie auch in so einer anderen Kulturen, können relativ bald, relativ eigenständig sein und dementsprechend auch Meinung ausbilden, Charakter ausbilden, Entscheidungen treffen. Also, ich finde, grundsätzlich ist es so, wie es momentan ist, sicher in Ordnung. Also, Kinder sind halt auch noch am Heranwachsen, sich die Erfahrungen am Sammeln. Und ist es auch gut, dass die Eltern doch eine grosse Mitbestimmung haben. Es gibt Sachen, wo man vielleicht darüber diskutieren kann, aber sonst ist es eigentlich so weit eigentlich Also eingeschränkt, zum Beispiel in der Schule, wäre ich eigentlich nicht besonders. Weil bei uns in der Schule gibt es auch einen Schülerrat und da bin ich zum Beispiel auch drinnen. Und deswegen kann ich auch ein paar Dinge mitbestimmen. Aber natürlich gibt es ein paar Grenzen, die man halt nicht machen kann. Die man halt nicht ändern kann, zum Beispiel den Stundenplan. Und natürlich gibt es eben auch Regeln. Das ist für mich eine schwierige Frage, weil es ist immer so ein Thema, wie viel ist Einschränkung und wie viel ist erzielt. Wir es halt auch noch nicht wirklich mündig und entscheidungsfähig sind. Also fähig, komplett ihre Konsequenz für ihren eigenen Entscheidungen zu treffen. Insofern, ja ich meine, es gibt sicher, sagen wir, in jeder Situation, wo der ein Kind nicht kommt, ist das sicher der also was unter Eisler ja. So etwas wird das nicht wegmachen. Ja, schwierig. Also Ferienlager vielleicht nur Sportclubs, aber das ist halt eine kleine Mitbestimmung. Ehrlich nein. <lacht> ähm, jetzt so spontan würde ich auch sagen, in der Familie kann man auch sicher ein paar Dinge bestimmen. Beispiel was der nächste Aufzug ist oder was es noch zu essen gibt. Aber sonst spontan jetzt nichts Besonderes. Jugendverein zum Beispiel. Also insofern in Stadtkette Unterstützung sich die Eltern, aber die werden es im Normalfall auch überholen. Äh, junge Parteien, wenn sie sich politisch interessieren, Soweit ich weiß, gibt es keine Alterslimit nach unten. Ja. Also, ich würde sagen, wenn man bitte sich zusammen schließen und irgendwas ist immer noch.